Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Für die Landesregierung spricht der Wirtschaftsminister, Staatsminister Tarek Al-Wazir. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Antrag der SPD, der heute der Setzpunkt ist, ist ein buntes Sammelsurium an Themen, Herr Kollege Schmidt. Aber wenn man etwas fordert, ist es eigentlich wichtig, erst einmal die eigene Position zu bestimmen. Ich muss ehrlicherweise sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, aus Ihrem Antrag ist mir nicht ganz klar geworden, wofür Sie jetzt stehen. Sie möchten eine Zunahme des Luftverkehrs am Frankfurter Flughafen, Sie möchten offensichtlich auch sogenannte Low-Cost-Carrier am Frankfurter Flughafen, aber offensichtlich nicht Ryanair. Jetzt wäre es eine spannende rechtliche Frage wie man eigentlich eine bestimmte Fluggesellschaft, die eine Zulassung in der EU hat, in irgendeiner Form ausschließen kann, wenn es um eine Entgeltordnung geht. Aber der Kollege Weiß hat eine Presseerklärung zu Beginn dieser Debatte herausgegeben mit der schönen Überschrift Ryanair ist der fliegende Schlecker. Ich frage mich manchmal, warum die SPD Schlecker damals eigentlich retten wollte. Ich bin wenn man sich das mal an dieser Stelle. Nein, ausdrücklich. Die SPD möchte irgendwie Fluglärmschutz. Sie betont das Mediationsergebnis auch wieder in Ihrem Antrag. Wenn es aber dann konkret wird und wir uns auf den Weg machen, Lärmobergrenzen einzuführen, ist es Ihnen auch wieder nicht recht. Ich bin an dieser Stelle ausdrücklich der SPD dankbar, dass sie auf das Mediationsergebnis noch einmal hinweist. Ich bin dann gespannt, ob Sie uns in letzter Konsequenz auch unterstützen, wenn wir dann ernst machen mit Lärmobergrenzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie verlangen richtigerweise die Einhaltung von Sozialstandards, allerdings bei den Airlines. Ich will ausdrücklich sagen, es geht beim Flughafenbetreiber Fraport. Da haben Sie recht, da gibt es einen Einfluss des Landes. Auf die Frage der Arbeitsbedingungen von Airlines werde ich nachher noch einmal eingehen, aber wo da die Möglichkeit für die hessische Landesregierung ist, das haben Sie mir noch nicht erklärt, vor allem da Ryanair ja bisher gar nicht in Hessen landet. Und ich will an dieser Stelle noch einmal sagen Das Grundproblem Ihres Antrags ist, dass Sie die formale Rolle des Landes Hessen ganz am Rande überhaupt nur erwähnen. Und Die formale Rolle des Landes Hessen ist in dieser Frage einzig und allein, dass das Verkehrsministerium die Behörde ist, die über die Flughafenentgeltordnung, die der Flughafenbetreiber beantragt, entscheidet. Und Deswegen, um ein bisschen Ordnung in die Debatte zu bringen, die Landesregierung entscheidet nicht für oder gegen Ryanair oder irgendeine andere konkrete Airline. Der Flughafen Frankfurt ist ein Verkehrsflughafen. Er steht allen zugelassenen Luftfahrtunternehmen gleichermaßen offen. Ryanair ist ein in einem EU-Mitgliedstaat, nämlich in Irland, zugelassenes Luftfahrtunternehmen. Diese Zulassung können wir nicht außerhalb jeder Zuständigkeit infrage stellen. Ich habe auch die SPD nicht so verstanden, dass sie diese Zulässigkeit infrage stellt. Das bedeutet, wer beim Verkehrskoordinator einen Slot beantragt, diesen Slot zugewiesen bekommt, sich an die Betriebsregelungen hält, auch an die Einschränkungen beispielsweise in der Nacht oder sozusagen die sonstigen Regeln, die am Frankfurter Flughafen gelten, der darf den Frankfurter Flughafen benutzen, wenn er die Entgelte zahlt. An diesem Punkt alles andere wäre schlicht rechtswidrig. und Ein kleiner Hinweis, der Verkehrskoordinator ist übrigens im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland tätig und nicht im Auftrag des Landes Hessen. Auch die Fraktion der SPD hat seinerzeit für den Ausbau gestimmt, zur Stärkung der Verkehrsfunktion, die potenziell allen offen steht, beigetragen. Und natürlich bedeutet Ausbau auch mehr Möglichkeiten, Slots zu vergeben. Und wenn eine zugelassene Fluggesellschaft beim Verkehrskoordinator der Bundesrepublik Deutschland Slots beantragt, sie zugewiesen bekommt, weil die Kapazität vorhanden ist, dann darf sie die öffentliche Infrastruktur Frankfurter Flughafen benutzen. Das gilt für jede Fluggesellschaft, die eine Zulassung hat. Zweiter Punkt. Wir entscheiden, wir entscheiden über den Entgeltantrag der Fraport nach Recht und Gesetz. Und wir sind gut beraten, als Verkehrsministerium gewissenhaft zu prüfen. Ja, zu was fordern Sie mich denn eigentlich gerade auf? Also, ich Entscheide nach Recht und Gesetz. Sie müssten einmal überlegen, ob der Antrag, den Sie hier eingebracht haben, eigentlich diesem Kriterium gerecht wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind gut beraten, und wir tun das auch, als hessisches Verkehrsministerium gewissenhaft zu prüfen und zu entscheiden, auch bei Betrachtung anderer Flughafenstandorte, an denen schon Klagewellen rollen. Die Kollegen in Berlin wissen, wovon ich rede, und das gilt insbesondere mit Blick auf die von Fraport beantragten Anreize, die sogenannten Incentives für Verkehrswachstum. Und deswegen ist an dieser Stelle ganz klar, das Gesetz ist eindeutig, verboten ist die Diskriminierung von Nutzern, mit anderen Worten, also die Ungleichbehandlung von gleichem, aber auch die Gleichbehandlung von Ungleichem. Darum geht es bei der Frage, ob der Antrag, den die Fraport gestellt hat, genehmigungsfähig ist, ja oder nein. Anerkannt ist, dass Neubewerber an Flughäfen besondere Anfangskosten und Risiken auf sich nehmen und daher von den Flughäfen Anreize für die Betriebsaufnahme gesetzt werden dürfen. Aber diese Anreize müssen transparent ausgestaltet sein und für alle Neubewerber gleichermaßen gelten. Das heißt, Inzentivierungen von neuen Fluggesellschaften sind nicht pauschal verboten, müssen aber diskriminierungsfrei und befristet sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Kollege Weiß hat das in der Sitzung des Wirtschafts- und Verkehrsausschusses vom 10. November selbst bestätigt. Er hat mich gefragt, warum denn die Prüfung des hessischen Verkehrsministeriums vor dem Hintergrund dieser eindeutigen Sachlage so lange dauere und warum das hessische Verkehrsministerium überhaupt externen Sachverstand in Gestalt eines Rechtsgutachters beiziehen. Und Deswegen noch einmal. So einfach ist das nicht. Die grundsätzliche Zulässigkeit von Inzentivierungen besagt doch nichts über die Rechtmäßigkeit ihrer Ausgestaltung. Und Da genau liegt der Teufel im Detail. Wie Sie der Presse hätten entnehmen können, hat das hessische Verkehrsministerium der Fraport im laufenden Genehmigungsverfahren einen rechtlichen Hinweis erteilt. Ich werde hier nicht aus einem laufenden nicht öffentlichen Verwaltungsverfahren berichten. Aber Sie können sich vorstellen, in welcher Situation ein solcher rechtlicher Hinweis erfolgt, bestimmt nicht in einer Situation, in der die Behörde in jedem Punkt von der Genehmigungsfähigkeit des Antrags überzeugt ist. Deswegen will ich ausdrücklich sagen, das hessische Verkehrsministerium übt seine Rolle unparteiisch aus. Es wird nichts durchgewunken oder abgenickt. Auch aufgrund dieses rechtlichen Hinweises – auch das ist inzwischen öffentlich bekannt – hat die Fraport zwei Hilfsanträge im Hinblick auf die Incentives gestellt, die wir nun ebenfalls gewissenhaft nach Recht und Gesetz prüfen. Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang auch die Transparenz unseres Handelns. Wir haben daher auch die beiden Hilfsanträge allen im bisherigen Verfahren angehörten, einschließlich der Fluglärmkommission, zur Kenntnis gegeben. Deswegen noch einmal überraschende Entscheidungen zu überraschend gestellten Anträgen gibt es mit uns nicht. Die neuen Aspekte werden eingehend gewürdigt. Die neuen Aspekte werden nicht nur von uns eingehend gewürdigt, sondern ganz offensichtlich auch von den Empfängern dieser Informationen, von denen uns inzwischen etliche geschrieben haben. Deswegen noch einmal diskriminierungsfrei, befristet und ausdrücklich. Es darf und es wird keine Lex Ryanair geben. Man wird eine Entgeltordnung für den Frankfurter Flughafen geben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das alles kostet viel Zeit, Energie und Sorgfalt. Aber ich bin überzeugt, dass dies gut investiert ist. Die Entscheidung über den Antrag der Fraport wird in Kürze erfolgen können. Der Sachverhalt liegt klar auf dem Tisch. Die Argumente zwischen Flughafenbetreiber und Nutzern sind ausgetauscht. Und ich will Ihnen aber auch ausdrücklich jetzt schon sagen, egal wie die Entscheidung ausfällt, es ist nicht zu erwarten, leider, dass sie eine Befriedung der Auseinandersetzung zwischen Airlines und Fraport über die Standortkosten bringen wird, weil da die Positionen zu konträr sind. Ich will deshalb ich will das ausdrücklich sagen, es ist mir ein großes Anliegen, jenseits der Rolle des Hessischen Verkehrsministeriums als Entgeltgenehmigungsbehörde ist es mir auch ein großes Anliegen, Fortschritte für den aus unserer Sicht unverzichtbaren Standortfrieden zu erzielen. Der mittlerweile jahrelange Streit zwischen dem Flughafen und vor allem den sogenannten home Homecarriern wird zunehmend zum Problem. Weil ich bedauere es, wenn der größte private Arbeitgeber Hessens, die deutsche Lufthansa, und der viertgrößte Arbeitgeber Hessens nämlich die Fraport AG, die außerdem auch noch aufeinander angewiesen sind, sich öffentlich beschimpfen. Ich glaube, das kann eigentlich nicht im Interesse von beiden sein. Herr Minister, Sie denken an die Redezeit. Danke, Herr Präsident, ich appelliere daher an alle Beteiligten, die gesetzlich ausdrücklich vorgesehenen Möglichkeiten konsensualer Entgeltgestaltungen ernsthaft zu nutzen, und in zukünftigen Jahren wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Ich will ausdrücklich noch hinzufügen, die Landesregierung wird sich auch weiterhin sehr intensiv mit den Hauptkontrahenten auseinandersetzen und steht erforderlichenfalls auch als Initiator und Moderator von konkreten Verhandlungen zur Verfügung. Ich komme schließlich zum dritten Punkt. Faire Bedingungen und Löhne für gute Arbeit sind auch der hessischen Landesregierung, wichtig. Und beim Flughafenbetreiber Fraport, für den das Land als Anteilseigner eine besondere Verantwortung hat, existieren sie auch. Die Forderung, dass die, Landesregierung, die Hessische Landesregierung bei jedem der global agierenden ausländischen Luftfahrtunternehmen dafür sorgen soll, dass die Beschäftigungsverhältnisse unseren Vorstellungen von Fairness entsprechen, ist mit Verlaub für eine Landesregierung eine unlösbare Aufgabe. Ich will ausdrücklich sagen, dass der Ansatz Arbeits- und Sozialstandards möglichst global, mindestens aber EU-weit, aber eben nicht regional zu regeln, völlig richtig ist. Ich verstehe allerdings nicht, warum die ganze Debatte, die die SPD-Fraktion jetzt hier seit zwei Wochen führt, kein einziges Mal den Adressaten Arbeitsministerium auf Bundesebene, Wirtschaftsministerium auf Bundesebene oder meinetwegen Verkehrsministerium auf Bundesebene adressiert, die ja auch EU-weit unterwegs sein können, weil ich noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen will, dass das Problem prekärer Beschäftigungsverhältnisse bei bestimmten Airlines eben kein spezifisch hessisches Problem ist, gerade mit Blick auf das von Ihnen genannte Luftfahrtunternehmen Ryanair, das bis heute noch gar nicht in Hessen landet, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Und deswegen keine Frage, ob mir persönlich eine einzelne Fluggesellschaft gefällt oder nicht, darf rechtlich keine Rolle spielen. Ich persönlich bin ein einziges Mal vor vielen, vielen Jahren mit Ryanair geflogen, danach nie wieder, und ich weiß warum. Aber die Landesregierung nimmt ihre Aufgabe als Entgeltgenehmigungsbehörde nach Recht und Gesetz sehr ernst. Sie handelt in Verantwortung für den Standort und setzt sich auch für den Standort Frieden ein. Und ausdrücklich Es ist klar, dass der Luftverkehrsmarkt sich im Wandel befindet. Es ist auch völlig unklar, wie viele Flüge nächstes Jahr ab Frankfurt abfliegen und landen werden. Ich darf einmal daran erinnern, dass Air Berlin gerade dabei ist, sich mehr oder weniger zu verabschieden. Das heißt, wir werden am Ende sehen, ob wir eigentlich mehr oder weniger Flüge haben werden. Aber ich bin ausdrücklich bereit, sage ich für die Landesregierung, diesen im Wandel befindlichen Luftverkehrsmarkt dabei aktiv und gleichzeitig kritisch zu begleiten. Sie können sicher sein, dass wir nach Recht und Gesetz eine Entscheidung treffen werden, und dies bald. – Vielen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. – Das Wort hat der Kollege Marius Weiß, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, das reizt natürlich dazu, dem einen oder anderen noch einmal etwas zu sagen. Herr Minister Al-Wazir, was Sie hier gemacht haben, ist die alte Ablenkungstaktik, die Sie immer machen. Sie fragen ernsthaft nach der Position der SPD, die ich hier ganz klar skizziert habe, während Ihr eigenes, Ihr eigenes Fraktionsmitglied frank peter Kaufmann hier zehn Minuten lang nichts zur Sache gesagt hat. Nichts, nicht ein, Wort, nicht ein Wort zu den Punkten, um die es hier geht und zur Position der Grünen. Nicht ein Wort, nicht ein inhaltliches Wort. Das ist schon bemerkenswert. Herr Kasseckert, wenn Sie meinen, dass wir uns sonst nicht für das Thema einsetzen würden, Sie sind gerne eingeladen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Sie, Herr Al-Wazir. Am 12. Dezember machen wir in Berlin eine große Veranstaltung. Thorsten Schäfer-Gümbel ist mit dabei, Vertreter von Cockpit, von UFO, von Verdi, zum Thema Arbeitsbedingungen in der Luftfahrt, wo wir uns genau diesem Thema annehmen. Ich finde das schon einigermaßen bemerkenswert wenn Sie versuchen, auch zum Thema Lärmobergrenze hier wieder abzulenken. Sie stellen sich hin – und das ist, muss ich definitiv sagen, können wir Ihnen nicht durchgehen lassen –, das, was Sie versuchen, hier aufzubauen. Sie machen bei der Lärmobergrenze einen kompletten Alleingang, komplett, ohne uns einzubinden. Und dann stellen Sie sich hier hin und sagen, entweder Sie sind jetzt für meine Variante der Lärmobergrenze oder Sie sind gegen die Lärmobergrenze. Und das, lieber Minister Al-Wazir, das funktioniert nicht. Auf die Art und Weise lassen wir uns hier nicht von Ihnen einfangen. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Ministerpräsident nicht da war, jetzt gerade bei ihren Worten. Denn äh, fast alles, was sie eben zum Thema Genehmigungsverfahren gesagt hat, das war ja nicht an uns gerichtet, das war ja an ihn gerichtet. Denn wir, wir greifen ja kein bisschen in ihr Genehmigungsverfahren ein. Das ist schon seltsam. Der Ministerpräsident darf sich hinstellen und sagen, ich will Ryanair, aber wenn wir sagen, wir wollen Ryanair nicht, dann geht das nicht, dann ist das verboten. Und, äh, ich, ich muss noch einmal zum Genehmigungsverfahren sagen. Keiner von uns, nicht Thorsten Schäfer-Gümbel, nicht ich oder irgendjemand anders, hat gesagt, dass Sie den Antrag nicht genehmigen sollen. Wir mischen uns da nicht ein. Aber der Ministerpräsident hat sich durch sein Verhalten genau in Ihr Verfahren eingemischt. Das, was Sie uns vorwerfen und was wir nicht gemacht haben, hat der Ministerpräsident gemacht, weil er Ihnen gar keine andere Möglichkeit mehr lässt, als den Antrag zu genehmigen hat das ja schon politisch präjudiziert. Also, liebe Leute, und sich dann hinzustellen und so zu tun, als würden wir in Ihr Genehmigungsverfahren eingreifen, das finde ich schon äußerst bemerkenswert. Ich lese Ihnen einmal einen Satz vor, Herr Al-Wazir, aus Ihrem eigenen Koalitionsvertrag. Ich finde es ein bisschen schade, dass Schwarz-Grün den heute nicht hat abstimmen lassen. Hat. Sonst machen Sie das ja immer gerne. Da steht drin, die Koalitionspartner sind sich einig, dass eine grundsätzliche Öffnung des Marktzugangs zu Bodenverkehrsleistungen durch das Auftreten von Billiganbietern zu Verschlechterungen von Arbeitsbedingungen und Arbeitslöhnen zu hoher Personalfluktuation und damit zugleich zu erheblichen Beeinträchtigungen der Präzision der Abläufe und der Sicherheitslage an den Flughäfen führen würde. Wir sind der Auffassung, Herr Boddenberg, wir sind der Auffassung, dass in einem so zentralen Kernbereich eines Flughafens für den Bodenverkehrsdiensten Sicherheit und Qualität nicht verhandelbar sind. Sie sind im eigenen Koalitionsvertrag gegen Billiganbieter bei den Bodenverkehrsdiensten aus Sicherheitsgründen. Aber wenn wir die Billiganbieter bei den Luftverkehrsunternehmen hier kritisieren, dann passt Ihnen das nicht. Herr Boddenberg, das ist so etwas von inkonsequent. So ich kann Ihnen da nur empfehlen, schauen Sie mal in Ihren eigenen Koalitionsvertrag rein, wenn Sie diesen Absatz modifizieren und zu den Bodenverkehrsdiensten auch noch die Luftverkehrsunternehmen mit dazu schreiben und Sie lassen das hier zur Abstimmung stellen, gebe ich Ihnen Brief und Siegel drauf, da haben Sie unsere volle Unterstützung für. Denn was wir wollen, Herr Minister, wir wollen ja nicht in Ihr Verfahren eingreifen, wir wollen nicht in rechtsstaatliche Verfahren eingreifen. Alles, was wir wollen, alles, was wir wollen, ist, ein politisches Statement des Landtags der Landesregierung abzugeben, um nämlich zu sagen, dass wir uns bestimmte Arbeitsbedingungen nicht bieten lassen, nicht in diesem Land und erst rechtlich nicht an einer Arbeitsstätte, an der das Land beteiligt ist, wenn in den hessischen Staatsweingütern wenn in den Weinbergen der hessischen Staatsweingütern billige Löhner beschäftigt werden, dann wäre das ein Skandal. Dann wären hier die Ersten, die Skandal wenn Sie die Ersten, die Skandal schreien würden und sagen würden, das geht nicht. Aber in einer Arbeitsstätte wie der Frankfurter Flughafen, wo das Land Hessen der größte Anteilseigner ist, da darf das sein, und das darf man nicht kritisieren. Ich finde, das ist nicht in Ordnung. Da können Sie ruhig einmal sich auch das Motto von Ministerpräsidenten zu eigen machen, der ja immer sagt, stärken, stärken. Das hat er ja am Dienstag auch immer gesagt, stärken, stärken. Ja? Er redet ja immer viel sagt relativ wenig. Aber stärken, stärken ist ein Satz, den er am Dienstag gesagt hat. Und in diesem Fall gilt das ja nicht für Frankfurt. In Herr F Kollege, die Redezeit ist abgelaufen. Satz, Herr Präsident, in diesem Satz gilt das nicht für Frankfurt, weil die Stärken werden mit dieser Ansiedlung von Ryanair nicht gestärkt die Systempartnerschaft von Frankfurt, von Lufthansa und Fraport ist eine Stärke, die wird dadurch nicht gestärkt. Die Tarifbindung, Herr Kollege. in Frankfurt 95 ist, wird dadurch nicht gestärkt. Also von daher kann ich Ihnen nur sagen, das, was hier bis jetzt vorgelegt wurde, ist keinesfalls eine Stärkung der Stärken des Frankfurter Standorts. Vielen Dank, Herr Kollege. Die Redezeit ist definitiv und endgültig abgelaufen. Als nächstes spricht Frau Abg. Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, Herr Minister, ich habe mich auch noch einmal zu Wort gemeldet, weil ich schon auch ein bisschen irritiert bin, darüber, dass Sie sich hier hinstellen und sagen, wir können das nur nach objektiven Kriterien, nach objektiven ich bin ja noch nicht fertig, die objektiven Kriterien genehmigen. Und dass Sie dann die Diejenigen, die sagen, diese Gebührenordnung darf man nicht genehmigen, weil sie Lohndumping den Weg bereiten, diejenigen kritisieren, aber eben kein Wort zu den Worten des Ministerpräsidenten sagen. Ich habe mir das gerade noch einmal angeschaut. Der Ministerpräsident hat sich nicht nur dazu geäußert, dass es schön ist, wenn Billigfluglinien in Frankfurt angesiedelt werden. Er hat sich auch nicht nur zu Ryanair geäußert, sondern er hat sich ganz explizit zur Gebührenordnung geäußert. Er hat gesagt wörtlich gesagt, diese Gebührenordnung sei aus seiner Sicht nachvollziehbar. Also, dann würde ich ich würde mir doch auch wünschen, dass Sie auch da mal deutlich etwas sagen, weil das natürlich wirklich eine Vorentscheidung ist, beziehungsweise in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird, wenn der Ministerpräsident etwas sagt, könnte das ja die Meinung der Landesregierung sein. Deswegen hätte ich mir gewünscht, dass Sie dazu auch etwas sagen, Herr Minister. Und dann wissen Sie, Herr Minister, die Ihre Partei hat ja vor der Landtagswahl deutlich gemacht, so wie es ist am Frankfurter Flughafen kann es nicht bleiben. Wir brauchen mehr Lärmschutz. Die letzten zweieinhalb Jahre haben Sie sich eigentlich in den meisten Fällen hier vorne hingestellt und erklärt, was Sie alles nicht tun können. Sie haben gesagt, wir können das Nachtflugverbot, das achtstündige Nachtflugverbot, nicht umsetzen. Wir können das Terminal 3 nicht verhindern, obwohl Sie einmal sagten, dass Sie genau das verhindern wollen. Jetzt ist es die Gebührenordnung, die Sie nicht verhindern können. Wissen Sie, manchmal frage ich mich so ein bisschen, wenn Sie gar nichts verändern oder glauben, nichts verändern zu können, warum sind Sie eigentlich noch Verkehrsminister? Also das finde ich, wenn man den Eindruck erweckt, dass die Politik überhaupt nichts machen kann, und diesen Eindruck teile ich nicht. Ich glaube, dass die Landesregierung sehr viel mehr tun könnte. Ich glaube nicht, dass Sie nichts tun können, Herr Minister, sondern ich glaube, das Problem ist dass sie keine Bereitschaft haben, sich mit Fraport ernsthaft anzulegen. Ich glaube aber, dass wir Lärmschutz nicht durchsetzen werden, wenn eine Regierung nicht auch bereit ist, ein solches Unternehmen in die Schranken zu weisen. Meine Damen und Herren. Und Frau Ministerin, weil ich ja gerade Ihr Schnauben war, glaube ich, gehört habe, natürlich das, was bisher auf den Weg gebracht wurde, tut keiner weh. Die Lärmobergrenze wird dazu führen, dass es noch lauter wird. Die Lärmpausen sind überhaupt nicht verbindlich für, weder für Fraport noch für die, noch für die Fluggesellschaften. Und deshalb, ist, finde ich, das genau das Problem, dass die Placebos verkauft werden als Verbesserung, aber das überhaupt nichts bringt. Und Herr Boddenberg, weil Sie es gerade wieder dazwischengerufen haben, solange Sie sich nicht hinstellen und deutlich machen, dass man solche Dumpinglöhne, wie, er, wie Ryanair sie zahlt, am Frankfurter Flughafen nicht haben möchte, solange Sie das nicht deutlich erklären, sollten Sie mit dem Zwischenrufen Arbeitsplätze wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. – Als Nächster spricht Herr Abg. Wagner, Fraktionsvorsitzender BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, ich gönne Ihnen ja die diebische Freude, die Sie an der schwierigen Situation haben die für uns GRÜNE ohne Zweifel am Frankfurter Flughafen besteht. Ohne Zweifel ist es eine schwierige. Wollen Sie eigentlich irgendwann auch einmal ernsthaft über dieses Thema diskutieren? Ich gönne Ihnen diese diebische Freude, dass es schwierig ist, angesichts eines bestehenden Planfeststellungsbeschlusses doch noch etwas für Lärmschutz zu erreichen. Ich gönne Ihnen diese diebische Freude, dass man mit einem Antrag auf einer neuen Gebührenordnung von Fraport umgehen muss, obwohl wir GRÜNE natürlich auch etwas gegen Billigflieger haben. Ich gönne Ihnen diese diebische Freude daran, wie schwer es ist, tatsächlich das Versprechen der Mediation nach einer Lärmobergrenze am Frankfurter Flughafen umzusetzen. Aber meine Damen und Herren von der Sozialdemokratie, sie haben die Probleme am Frankfurter Flughafen mit ihrem Ausbaubeschluss geschaffen, die wir versuchen jetzt abzumildern und aus dieser Logik kommen sie nicht raus. Ja. Sie sie verwechseln, sie verwechseln Ursache und Wirkung. Die Sozialdemokratie ist Genauso wie CDU und FDP, Ausbaubefürworterpartei. Da kritisieren Sie uns GRÜNE nicht, wenn wir versuchen, die Folgen Ihrer Entscheidung einigermaßen erträglich zu machen. Meine Damen, und Herren. meine Damen und Herren, ich bitte, etwas mehr dem Redner zuzuhören. fehlt es wirklich und besonders dem Kollegen Weiß dramatisch an dem Ernst? für diese Debatte. Was will denn eigentlich die Sozialdemokratie? Sie erzählen den Menschen, sie sind für den Ausbau, aber gleichzeitig erklären sie, sie sind gegen den Lärm, durch der durch diesen Ausbau entsteht. Beides gleichzeitig geht nicht. Sie erklären in Frankfurt, Sie erklären in Frankfurt, dass Sie für ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr sind. Auf Bundes- und auf Landesebene lehnen Sie es ab. Beides gleichzeitig geht nicht. Sie haben in Ihrem Wahlprogramm, im SPD-Wahlprogramm, eine Lärmpause drinstehen. Wenn dieser Minister sie umsetzt, sind Sie dagegen. Beides gleichzeitig geht nicht. Sie sagen, Sie sagen, Sie sagen, Sie wollen Billigflieger am Frankfurter Flughafen, aber Sie sind gegen Ryanair. Sie sagen, Sie sind gegen ruinösen Wettbewerb im Flugverkehr, aber für Billigflieger. Irgendwann muss die SPD einmal entscheiden, was sie will. Allen Wohl und niemandem und wehe. Das ist selbst für eine Opposition zu billig, meine Damen und Herren. Das ist zu billig, meine Damen und Herren. Und ja, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, ich habe das sehr genau gelesen, was Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, Sie sind, Sie sind, politisch, Sie sind, politisch, Sie sind politisch dagegen, dass Ryanair am Frankfurter Flughafen fliegt. Ich habe politisch auch Probleme damit, dass Ryanair fliegt. Ich habe politisch auch Probleme damit mit den Arbeitsbedingungen. Ich habe politisch auch Probleme mit dem neuen Geschäftsmodell von Fraport, um das ganz klar zu sagen. Ich habe politisch auch Probleme mit dem ruinösen Wettbewerb der Fluggesellschaften, bei dem am Ende nur die Arbeitnehmer und der Umweltschutz verlieren. Aber die Aufgabe ist nicht nur politisch irgendetwas zu sein, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, sondern konkrete Maßnahmen zu ergreifen, die etwas tun. Und hier gibt es von der SPD keinen einzigen Vorschlag, wie die Landesregierung konkret anders handeln könnte. Und deshalb jetzt hier die Frage. Was soll die Landesregierung nach Recht und Gesetz und in der Logik des Ausbaubeschlusses, den die Sozialdemokratie mitgefasst hat, anders machen, als dieser Wirtschaftsminister tut? Jetzt können Sie vorkommen, das können Sie erklären, und dann können Sie sich Ihre diebische Freude sparen. Meine Damen und Herren. Vielen Dank. Das war Herr Kollege Wagner für die Grünen. Als nächstes spricht der Kollege René Rock für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Für die FDP-Fraktion ist die Debatte hier zum Flughafen immer leicht zu führen, weil ich glaube, wir sind die Fraktion in dem Haus, die hier immer stringent und geradlinig eine Position vertreten hat und zu der immer noch steht. Und Kollege Wagner, wenn Sie hier vorne stehen mit dem roten Kopf und schreien, dann werden zwei Weisheiten hier mal wieder belegt. Wer schreit, hat nicht recht und getretene Hunde bellen betroffene Und Herr Wagner, mit dem Finger auf andere zu deuten, ist noch lange kein Argument. Und Sie haben vielleicht nicht verstanden, worum es hier auch geht. Hier geht es auch um politische Glaubwürdigkeit, nämlich gerade um Ihre politische Glaubwürdigkeit. Kann ich Sie einmal daran erinnern? Überlegen Sie doch einmal, was Sie den Wählerinnen und Wählern dieses Landes vor der Wahl versprochen haben. Darum geht es doch auch hier an dieser Stelle. Es geht darum, was ist mit Ihrer persönlichen politischen Glaubwürdigkeit, was ist mit der politischen Glaubwürdigkeit des Ministers und mit der politischen Glaubwürdigkeit Ihrer Fraktion, dass Sie in einem solchen moralischen Habitus hier auftreten, mit so wenig im Koffer, mit so viel, was Sie hier den Menschen erzählt haben, was Sie nicht geliefert haben. Da würde ich doch einmal einen anderen Ton anschlagen. Das wäre angemessen, Herr Wagner. Herr Wagner, dann klären Sie uns doch einmal auf, wenn Sie hier im Brustton der Überzeugung sagen, dieser Minister macht alles, was möglich ist, und mehr geht nicht. Wir stellen einfach fest, na ja, gut, es ist überschaubar, was er macht, außer er macht im Flughafen ununterbrochen Probleme, aber sonst hat er noch nicht viel erreicht von dem, was Sie in Ihr Programm geschrieben haben. Da gibt es doch nur zwei Erklärungen. Das eine ist, Sie haben das, was die FDP-Fraktion vor der Wahl Ihnen immer wieder gesagt hat, dass das, was Sie behaupten, überhaupt nicht durchsetzbar ist. Das haben Sie ja negiert. Da haben Sie mal gesagt, das stimmt nicht. Man könnte das alles durchsetzen. Dann haben wir scheinbar recht gehabt und Sie haben völlig unrecht gehabt. Dann sagen Sie das doch einmal an der Stelle. Haben Sie die Größe und sagen Sie, was Ihnen der Herr Rentsch gesagt hat oder der andere Vertreter, gesagt hat, das ist richtig. Wir konnten gar nicht durchsetzen, was wir den Leuten versprochen haben. Oder aber. Herr Wagner, Sie sind so schlau, wie Sie immer tun. Sie wussten, Sie können es nicht durchsetzen, und haben die Leute einfach belogen. Das ist die andere Alternative. Und dann kommen Sie halt mal hier vor, und dann sagen Sie doch einmal, welcher der zwei Punkte zutrifft. Die FDP hatte recht, Sie entschuldigen sich bei uns über all das, was Sie immer über uns gesagt haben. Das wäre Größe. Oder Sie gestehen ein, dass Sie die Wähler mit Vorsatz der Nase herumgeführt haben, Herr Wagner. Das wäre meine Aussage an der Stelle. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. – Damit liegen mir keine Worte. – oh, Ja, bitte sehr. – Landesregierung, nächste Runde. Bitte sehr. Also zu den, Herr Präsident, zu den Entgelten sage ich jetzt nichts mehr, weil dazu habe ich alles gesagt. Aber ich will Ihnen einmal vorsagen, Stichwort, was machen wir eigentlich in Sachen Lärmschutz Erstens. Wir haben am Anfang der Legislaturperiode die Stabstelle Fluglärmschutz eingerichtet, die an ganz vielen Maßnahmen arbeitet. Einige von Ihnen werde ich Ihnen vortragen. Wir haben einen Entgeltantrag im vorletzten Jahr gehabt, der die Spreizung der Lärmentgelte vorsieht. Übrigens auch Bestandteil des jetzigen Entgeltantrags ist die weitere Spreizung der Lärmentgelte und übrigens erstmals die Incentivierung von G-Bus, also dem satellitengestützten Navigationssystem für Flugzeuge. Wir haben weitere Forschungsförderung betrieben. Wir haben übrigens gestern in der Haushaltsdebatte auch da habe ich ja schon darauf hingewiesen, dass wir auch im nächsten Jahr zusätzliche Maßnahmen finanzieren werden, um aktiven Schallschutz zu machen und voranzubringen. Wir haben in Frankfurt als erstem interkontinentalen Flughafen Gibas überhaupt ins Laufen gebracht, damit man jetzt sozusagen die Anreize für die Nachrüstung der Flugzeuge machen kann. Wir sind in der Frage der Anhebung des nördlichen Gegenanfluges um 1000 Fuß haben wir umgesetzt. Wir haben den angehobenen Gleitwinkel auf der Nordwestbahn von 3,2 Grad in den Regelbetrieb überführt. Wir haben die Lärmpausen als Modell gestartet und haben sie zu diesem Flugplan in den Regelbetrieb überführt. Übrigens, Kollegin Wissler, nach allen Messergebnissen ist es eben keine Lärmverschiebung, sondern eine konkrete Lärmreduzierung. Man kann ja, wenn man irgendwie immer dagegen war, immer weiter die Unwahrheit erzählen, aber ich will an dieser Stelle mal sagen, die Messergebnisse ja, Sie erzählen die Unwahrheit, weil die Messergebnisse zeigen sehr deutlich, dass es eine Lärmreduzierung ist. Wir haben die Frankfurter Fluglärmkommission erweitert, wir haben ein Maßnahmenpaket, wir haben ein Maßnahmenpaket aus der NORA-Studie heraus beschlossen. wir haben eine Initiative zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes in den Bundesrat. Eingebracht. Wir haben die Außenwohnbereichsentschädigung vereinfacht. Wir haben ein Modell für eine Lärmobergrenze erarbeitet und vorgestellt. Wir verhandeln gerade mit der Luftverkehrswirtschaft darüber. Wir sind dabei, auch in diesem Haushalt weitere Maßnahmen weitere Mittel für fluglärmbelastete Kommunen zur nachhaltigen Kommunalentwicklung zu generieren. Wir sind dabei, an einem zweiten Maßnahmenpaket aktiver Schallschutz zu arbeiten. Das heißt, ich mache genau das. Was ich vor der Wahl gesagt habe, ich arbeite daran, dass es rund um den Frankfurter Flughafen leiser wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das, das, gefällt, das, gefällt, den, das gefällt den beiden Extremen in diesem Parlament nicht, weil die einen haben immer gesagt, dass mehr Lärmschutz nicht geht und nicht zu vereinbaren ist damit die Rolle des Frankfurter Flughafens ökonomische Rolle zu erhalten. Die andere Seite hat immer gesagt, dass man sozusagen die Nordwestbahn wieder stilllegen muss und nicht am Lärmschutz arbeiten kann. Das habe ich vor der Wahl nicht versprochen, weil ich wusste, was geht und was nicht geht. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir arbeiten genau daran, dass es am Frankfurter Flughafen leiser wird. Wenn irgendwer von Ihnen einmal einen Vorschlag hätte, was wir sonst konkret noch besser machen könnten, wäre ich auch gerne bereit, ihn aufzunehmen. Ich habe nur noch nie einen gehört. Vielen Dank. Damit sind wir in der nächsten Runde. Als erste Wortmeldung Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Bitte sehr. Herr Präsident, Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, es wird nicht ganz so laut werden wie bei Herrn Wagner. Ich will da noch einige wenige Bemerkungen auch meinerseits machen, weil es mich jetzt nach der Rede von Herrn Wagner nicht mehr auf dem Stuhl hält. Ich weiß sehr ja wohl, Herr Wagner, dass das ein Identitätsthema für Sie ist und dass das schwierig ist für Sie. Sie haben mit einer Bemerkung ausdrücklich recht, dass ich mich ein bisschen diebisch gefreut habe, als ich diese Meldung gesehen habe und den scharfen Satz formuliert habe, dass ausgerechnet Tarek Al-Wazir die 9,99 € Mattenflieger nach Frankfurt holen muss. Das ist wirklich ein großes Ding. ich weiß, dass der Satz nicht nur Herrn Al-Wazir wehgetan hat, sondern vielen in den GRÜNEN rein. Warum habe ich diesen Satz gesagt? Ich habe diesen Satz gesagt, weil ich zehn Jahre als Fraktionsvorsitzender der SPD, erlebt habe, der in der Tat in der Verantwortung auch der Entscheidung zum Ausbau des Frankfurter Flughafens mir in jeder zweiten Landtagsdebatte von Ihnen, von Ihnen mit größter Heme, mit einem Hochmut, wie ja. ich dem hier im Haus nur selten begegnet habe, erklärt wurde, wie doof eigentlich die Sozialdemokratie ist, dass sie dem zugestimmt hat. Warum all die Annahmen zur Mediation, All die Annahmen zur Mediation nicht stimmen, warum Sie das nicht akzeptieren und wir sozusagen immer die falschen Entscheidungen treffen. Ich habe mich in der Tat darüber gefreut, dass Sie endlich Sie in der Realität ankommen. Dazu werde ich aber am Ende noch etwas sagen. Zweitens. Wir haben ausdrücklich den Minister nicht aufgefordert, die Entgeltordnung abzulehnen. Das habe ich, auch der... also, ich habe auch am Dienstag gesagt, ich bin politisch der Auffassung, dass der, die Firma Ryanair mit Ihren Bedingungen die falsche Airline ist am Frankfurter Flughafen. Dass wir angesichts von 40 Low-Cost-Garrieren in Europa mit dem Thema uns beschäftigen müssen, ist völlig unstrittig. Dass man über eine Entgeltordnung nicht einen rausschmeißen kann, ist völlig klar. Auch das habe ich mehrfach gesagt, Herr Wagner. Aber ich habe gesagt, wir werden uns damit politisch beschäftigen müssen, wie wir damit umgehen. Deswegen will ich die Einladung des Kollegen Weiß ausdrücklich erneuern. Wir werden am 12. Dezember in Berlin eine Anhörung durchführen mit der Vereinigung Cockpit, mit UFO, mit Verdi, genau zu dieser Frage, wie wir fairen Wettbewerb in der Luftverkehrswirtschaft einführen. Und ich lade Sie ausdrücklich ein, Herr Minister, nehmen Sie auf dem Podium Platz, diskutieren Sie mit uns, was wir alles in diesem Bereich tun müssen. Was ich nicht akzeptiere, sind die Hinweise zum Thema Lärmpause. Wir sind für Lärmpausen. Wir haben aber gesagt, wir wollen ein anderes Modell. Wir haben zweitens gesagt, wir wollen, Entschuldigung, Sie haben einen ganzen Apparat, und Sie wissen, wie schwierig das ist und wie lange Sie mit den Airlines geredet haben. Und Sie müssen zumindest einmal akzeptieren, dass wir kritisch Fragen zu dem Lärmpausenmodell haben, dass wir davon nicht überzeugt sind. Sie können sich dann aber nicht als Regierung hier immer hinstellen nach dem Motto, es ist alles absurd, außer Ihnen hat niemand die Wahrheit. Dasselbe gilt für das Thema Lärmobergrenzen. Ich will das hier ausdrücklich sagen. Ich habe es am Dienstag in der Haushaltsdebatte nur angedeutet. Ich habe dem Ministerpräsidenten im Juni Ausdrücklich in einem Gespräch in seinem Büro hier im Haus am Rande der letzten Plenarsitzung im Juni, ausdrücklich im Sinne der langen Tradition der ausbaubefürwortenden Fraktionen angeboten, zusammenzuarbeiten. Dieses Angebot wurde auch freundlich aufgenommen. Wir haben gesagt, die Bedingung dafür ist allerdings, dass wir, bevor Sie erklären, was Sie tun wollen, dass wir darüber einmal miteinander reden. Es gab ein freundliches kollegiales Gespräch zwischen Herrn Al-Wazir und mir. Zwei Tage vor der Pressekonferenz, als die VAU-Presseerklärung schon seit vier Tagen fertig war, wo mir mitgeteilt wurde, was vorgestellt wird. Damit kann man theoretisch arbeiten, aber das ist nicht die Form von Zusammenarbeit, die ich mir wünsche, die auch notwendig ist, wenn man hier so etwas wie einen Konsens erreichen will. Und deswegen sage ich Sie noch einmal, es ist eine Frage des Umgangsstils, hier sich hinzustellen als Regierung und zu erklären, das ist Wahrheit. Und entweder ihr seid dafür, dann seid ihr gut oder ihr seid dagegen, dann seid ihr, dann seid ihr böse. Das funktioniert so nicht. Das hat mit Respekt hier nichts zu tun. ich will an den Ausgangspunkt meiner Bemerkung kommen. Noch einmal zu Ihrem Identitätsproblem, dass ich ausdrücklich. Sehe. Ich weiß, wie schwer das in den Grünen rein ist. Ich weiß auch, wie schwer das in unseren rein ist. Aber wir haben am Ende Mehrheitslinien. Ich will einen Satz zitieren aus der Frankfurter Neuen Presse, den Sie, Herr Wagner, abgegeben haben. Dort haben Sie erklärt, ich erkläre, wie die grüne Welt aussehen sollte. Der Minister muss mit der Welt arbeiten, wie sie ist und mit ihren Gesetzen. Wissen Sie, mein Anspruch in dieser Flughafendebatte, die auch für meine Partei ziemlich schwer war, war immer, beides zusammenzudenken, weil nur dann wird konsequente Politik heraus. Vielen Dank, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Als nächstes hat das Wort Frau Abg. Wissler für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Minister, Sie stellen sich hier alles ernstes hin und sagen, Sie hätten als Minister das gemacht was die Grünen vor der Wahl versprochen hätten. Und zwei Sätze später unterstellen Sie denn mir, dass ich die Unwahrheit sagen würde. Also das ist wirklich absurd, was Sie hier erzählen, Herr Minister. das vollkommen klar ist natürlich, dass das Wesen einer Lärmverschiebung ist, dass es irgendwo leiser wird. Das Problem ist halt nur, dass andere Gebiete stärker belastet werden. Das ist das Problem, und das war auch die Kritik die es von Anfang an gab, neben der Tatsache, dass es das vollkommen unverbindlich ist und dass diese Vereinbarung jederzeit wieder aufgekündigt werden kann, wenn dann wirklich Kapazitäten gefährdet sind. Ich will noch einmal... Wenn Sie sich schon hier so hinstellen und mir vorwerfen, ich würde die Unwahrheit sagen, und Sie hätten das getan, was Sie vor der Wahl versprochen hätten, dann wollen wir doch mal kurz den Realitätscheck machen. Der Realitätscheck ist, dass Sie kurz vor der Landtagswahl damals einen Brief haben verteilen lassen an, die Regionen, an die besonders betroffenen Regionen von Fluglärm verteilen In diesem Brief hat der grüne Spitzenkandidat Al-Wazir geschrieben, zum Schutz und Entlastung der Bevölkerung fordern wir Verzicht auf Terminal 3. Also, da steht Verzicht auf Terminal 3, nicht ich gehe nicht zum Spatenstich. Also, das ist ein Unterschied. Da steht ein absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr. Wo ist, das denn? wo ist das denn? Es ist nicht mehr die Rede von einem Nachtflugverbot, sondern wir haben jetzt die Lärmpausen, die aber auch nur dann stattfinden, wenn der Wind richtig weht und wenn nicht irgendwo auf dieser Welt ein Streik stattfindet. Die letzte Forderung war die Deckelung der Flugbewegungen. Wo ist denn die Deckelung der Flugbewegungen? Auf welche Zahl wird denn die Flugbewegung gedeckelt? Also, wo ist denn das? Und deswegen, was genau, wenn Sie vielleicht noch einmal gerne ausführen könnten, Herr Minister, was Sie von diesen drei zentralen Wahlversprechen, die Sie gegeben haben. Und, Frau Dorn, ich zitiere hier nichts anderes als das grüne Wahlprogramm. Wenn Sie heute der Meinung sind, dass das alles, was Sie ins Wahlprogramm geschrieben haben, total unrealistisch und nicht umsetzbar ist, spricht das auch nicht gerade für Sie, Frau Dorn. Und deswegen, weil ich, weil Sie mir ja unterstellt haben, die Unwahrheit zu sagen, würde ich schon gerne noch einmal wissen, Herr Minister, von den drei Forderungen, Verzicht auf Terminal 3, absolutes Nachflugverbot von 22 bis 6 Uhr und die Deckelung der Zahl der Flugbewegungen. Können Sie noch einmal genau sagen, welche Forderungen, welches Versprechen genau Sie davon umgesetzt haben? Und dann finde ich, kann jeder sich ein Bild davon machen, wer hier die Unwahrheit sagt, und wer hier glaubwürdig ist und wer es nicht ist. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. – Als Nächster spricht Kollege Boddenberg, Fraktionsvorsitzender der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich glaube, das ist eine Debatte, die wir seit vielen Jahren führen, wenn es um den Frankfurter Flughafen geht, die aber in ihrer Bedeutung weit über die Frage des Frankfurter Flughafens und wie wir als politische Parteien mit dieser durchaus schwierigen Problematik umgehen, hinausgeht. Ja, das stimmt, Herr Schäfer-Gümbel. Ich nehme jetzt noch einmal den letzten Beitrag von Frau Wissler zum Anlass, eine grundsätzliche Frage zu stellen. Wollen wir uns allen, nicht, allen Ernstes nach Wahlen, nach Kompromissen, die in Koalitionsverträgen gefunden werden, in den ja, Ländern, in den Parlamenten, im Bund, allen Ernstes, bei jeder einzelnen Detailfrage, die in einem Wahlprogramm gestanden hat, darf ich zu Ende reden. Bei jeder einzelnen Frage, ob das eine Detailfrage ist oder von mir aus auch grundsätzliche Fragen sind, allen Ernstes weiterhin mit dem Vorwurf des Wortbruchs und mit dem Vorwurf der Lüge beginnen. Wollen, wollen wir uns allen Ernstes, wollen wir uns allen Ernstes, wollen wir uns allen Ernstes ja, die Geschichte können wir gerne noch mal aufführen, weil das war ein vorsätzlicher Wortbruch. Hier geht es um die Frage. Hier geht es um die Frage. Hier geht es um die Frage. Meine Damen und Herren, ein bisschen mehr Disziplin würde hilfreich sein, damit der Redner gehört werden kann. Frage, ob es möglich ist, dass man in einem Wahlprogramm sagt, was man will, Herr Schäfer-Gümbel. Ich schaue einmal in Ihre Richtung, aber auch in die aller Kollegen der anderen Fraktionen. Und ist auch der Bürger erwartet, dass wir als Parteien vor Wahlen sagen, was wir politisch wollen, und dass wir dann aber auch in der Lage sind für den Fall, dass wir keine absolute Mehrheit erreichen, was in diesem Land eher selten der Fall ist? am Ende auch in der Lage sind, Kompromisse zu schließen. In der Frage des Flughafenausbaus kann man das ganz gut festmachen. Ja, da gibt es unterschiedliche, massiv unterschiedliche Positionen zwischen der CDU, den GRÜNEN und anderen Fraktionen hier im Hause, die wir am Ende des Tages, wie ich finde, aber zu einem guten Kompromiss an vielen Stellen zusammengeführt haben. Ich bin ja vielleicht als Abgeordneter eines sehr betroffenen Wahlkreises ein ganz gutes Beispiel dafür dass diese Kompromissbildung nicht nur in einer Koalition im hessischen Landtag stattfinden muss, sondern auch mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, die positiv oder negativ von einer so wichtigen Entscheidung betroffen sind. Herr Kollege Rentsch, da kann ich Ihnen jetzt auch nicht ersparen, da kann ich Ihnen jetzt auch nicht entsparen, dass ich mich jedenfalls daran erinnere, dass, wenn es um die Frage von Lärmreduzierung geht, auch FDP Politiker Land auf Land ab mit dabei waren. Das will ich einfach noch einmal in Erinnerung rufen. Lieber Herr Kollege Rentsch, vermisse ich in der aktuellen Legislaturperiode denn schon, weil hier gerieren Sie sich ausschließlich noch als diejenige Partei, die sagt, wir sind die Einzigen, die für diesen Ausbau des Frankfurter Flughafens stehen. Das ist falsch, Herr Kollege Rentsch. weil Wir, die Union, gemeinsam mit den GRÜNEN, stehen für die, Entwicklung, die weitere Entwicklung des Frankfurter Flughafens, aber unter einer Voraussetzung, nämlich dass es uns weiter gelingt, ein so großes, ein so symbolträchtiges Projekt am Ende auch dahin zu führen, dass die Bürgerinnen und Bürger, die positiv, aber erst recht die, die negativ durch Fluglärm beispielsweise betroffen sind, sich mit dieser Entwicklung einverstanden erklären, möglicherweise weiter Kritik üben, am Ende des Tages aber akzeptieren, dass wir vernünftige Kompromisse auch dahingehend finden, dass wir weitere Entwicklung des Flughafens haben, ein Wachstums. Potenzial dort auch realisieren können einerseits, andererseits aber an jeder, so habe ich es immer formuliert, Stellschraube drehen, um uns um die Lärmreduzierung weiter zu kümmern. Und das haben wir zusammengeführt. Die rechtlichen Gegebenheiten, auf die ist der Minister heute mehrfach eingegangen, die rechtlichen Gegebenheiten, die in einem Rechtsstaat, ich glaube, unter uns allen hier, die wir hier im Hause sind und Verantwortung tragen, völlig unstreitig sein sollten. Es gab mit dem Planfeststellungsbeschluss, es gab mit höchstrichterlichen Entscheidungen bis hin zum Bundesverwaltungsgerichtshof, es gab und gibt eine klare Rechtslage, an die sich auch die GRÜNEN selbstverständlich halten. Aber ich habe damals in den Gesprächen, die wir miteinander geführt haben, ich erinnere mich noch sehr gut daran, Herr Minister, Herr Kollege Al-Wazir, eines gesagt, wenn wir das gemeinsam vereinbaren können, dann können Sie mit mir, um es einmal bildlich zu sagen, über Segelflugzeuge am Frankfurter Flughafen reden, nämlich darüber reden, dass wir alles, auch Union, alles und jedes daran setzen werden, dass wir die Belastungen der Menschen auf ein Mindestmaß beschränken. Das machen wir, seitdem wir gemeinsam hier regieren. Zu den LINKEN will ich nur so viel sagen. Ich habe es dazwischengerufen, Frau Wissler. Ja, man kann ja die Positionen vertreten, die Sie haben. Sie sagen weiterhin, Rückbau der Nordwestbahn, das wiederum Begleiten Sie Herr Kollege Boddenberg, kommen Sie bitte zum Ende. 380.000 Flugbewegungen im Jahr, das würde, wenn wir das heute rechnen, im Vergleich zu dem, was Sie wollen, definitiv Zurückführen zum Jahr 1998. Zu diesem Zeitpunkt waren am Frankfurter Flughafen 15.000 Menschen weniger beschäftigt als heute. Dann sagen Sie nicht nur: Ich will mich um den Lärm kümmern. Dann sagen Sie 15.000 Menschen und ihren Familien, dass sie nach ihrer Politik ihren Job verlieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ob das Pendler sind oder nicht, das ist mir völlig egal. Herr Kollege, Herr Kollege. Das, sind das sind Arbeitsplätze und Menschen, die froh sind, dass sie einen Job haben, für ihr Auskommen sorgen können Herr Kollege, die Redezeit ist definitiv und endgültig abgelaufen. – Herr Kollege Boddenberg. Als Nächster spricht Herr Kollege Wagner für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal Entschuldigung, wenn es vorhin etwas lauter geworden ist. Und ausdrücklich ein herzliches Dankeschön an Kollegen Schäfer-Gümbel, dass er trotz der lauten Vorlage die Debatte, wie ich finde, inhaltlich doch mal vorangebracht hat an einigen Punkten und nicht so laut eingestiegen ist, wie ich es vorgelegt hatte. Wir kommen wir kommen an spannende Punkte und auch an grundsätzliche Punkte, wie wir Politik machen, aber auch an grundsätzliche Punkte in dieser Flughafenfrage. Ich finde, keine Partei in diesem Landtag sollte den Anspruch aufgeben, zu formulieren, wie sie sich die Welt wünscht. Das ist unsere Aufgabe, zu beschreiben, wie wollen wir die Welt gestalten, wollen, wenn es nur nach uns ginge wenn es keine Vorgeschichten gäbe, wenn es keine Festlegungen gäbe. Das ist die Aufgabe von uns allen. Das haben auch wir GRÜNE getan, das haben auch andere Parteien beim Thema Flughafen getan. Wir sollten glaube ich, dann nicht diskreditieren, wenn man nach der Wahl versucht, das dann umzusetzen. Ja, da hat man Erfolge und man hat Niederlagen. Der Gradmesser der Glaubwürdigkeit ist, ob man versucht hat, das umzusetzen, was man sich als Welt wünscht. Ich finde, das können wir in jedem Punkt beim Thema Frankfurter Flughafen für uns in Anspruch nehmen. Wissen Sie, Herr von euren, ich wollte auf DIE LINKE auch noch kommen und auf das, was Frau Kollegin Wissler gesagt hat. Ich akzeptiere, dass die Linken politische Ziele formuliert, sehr weitreichende politische Ziele formuliert. Aber es gehört dann zur Verwirklichung der Ziele auch dazu, dass man Instrumente benennt, die tatsächlich auch umsetzbar sind. gerade beim Thema Flughafen habe ich eben noch keinen einzigen Vorschlag der Linken gehört, wie sie die Ziele, die wir teilweise sogar teilen, denn umsetzen könnten. wenn man sich dann immer den schlanken Fuß macht, dass man nur die Welt beschreibt, Frau Kollegin Wissler, wie man sie gerne hätte, sich dann aber zu schade ist, auch in eine Regierung einzutreten oder sich die Mühe zu machen, wie man es umsetzen könnte. Nein, nein, wir diskutieren das jetzt sehr konkret. Dann hat man für die Menschen nämlich gar nichts erreicht, Frau Kollegin Wissler. Der Kollege Schäfer-Gümbel hat gesagt, eine Landesregierung kann mit der Entscheidung über die Genehmigung der Entgeltordnung nicht verhindern, dass sich Ryanair am Frankfurter Flughafen ansiedelt. Das finde ich ausdrücklich sehr fair, dass wir das in dieser Debatte festgehalten haben. Ja, das können wir nicht verhindern. Und wir sind uns auch politisch einig, dass wir den ruinösen Preiswettbewerb der Billigflieger nicht gut finden. Sie hatten ja gefragt, was ist die politische Haltung der Grünen? Ist. Das ist unsere politische Haltung. Wir finden das nicht gut. Und dann gilt wieder dieser Satz Ja, wir wollen das nicht. Aber wir müssen in einer Welt arbeiten und in Rahmenbedingungen arbeiten, wo es trotzdem sein kann, dass man etwas, was man politisch nicht will, unter den Rahmenbedingungen, die man vorgefunden hat, doch genehmigen muss. Das ändert nichts an der politischen Meinung. Das ändert nichts daran, dass wir weiter daran arbeiten, auch die politischen Rahmenbedingungen zu ändern. Aber das ist der politische Prozess, in dem wir uns alle bewegen. Und das sollten wir uns, glaube ich, gegenseitig nicht vorwerfen, meine Damen und Herren. Kollege Schäfer-Gümbel hat gesagt, er will in einen Dialog eintreten zum Thema Lärmpausen und Lärmobergrenzen. Eintreten. Auch das nehme ich ausdrücklich auf, ich bitte aber nur darum, dass ein Dialog immer dann besser zu führen ist, wenn es tatsächlich zwei Modelle gibt. Und nur den Dialog einfordern, ohne selbst eine Positionsbestimmung vorgenommen zu haben, ohne selbst zu sagen, wie würde man denn die Lärmobergrenze selber machen, wie würde man denn die Lärmpause besser machen als diese Regierung, das reicht dann eben nicht aus. Insofern greife ich dieses Angebot auf Wenn es ein besseres Lärmpausenmodell der SPD gibt, dann stellen Sie es vor, lassen Sie uns darüber reden. Wenn es ein besseres Lärmobergrenzenmodell der SPD gibt, dann stellen Sie es vor und dann lassen Sie uns darüber reden. dann hätten wir mit dieser Debatte, trotz meinem etwas lauten Einstieg, glaube ich, einen wesentlichen Schritt erreicht, um in der Sache für den Lärmschutz und für die Entwicklung des Frankfurter Flughafens etwas zu erreichen. Denn darum geht es eigentlich, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. – Als nächstes spricht der Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten, Herr Kollege Rentsch. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Kollege Wagner, ich hätte mich gefreut, wenn Sie auf die Fragen, die der Kollege Rock gestellt hat, geantwortet hätten, weil Sie ja auch gerade gesagt haben, wir kommen bei der Debatte vorwärts. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass die Fragen, die im Raum stehen – Kollege Boddenberg hat es ja auch angesprochen – zum Thema Glaubwürdigkeit, was hat man vorher gesagt, versprochen, jedenfalls hat man, mit was hat man geworben bei den Wählern mit welchen Positionen, was hat man nachher umgesetzt. Ich glaube, dass der Verkehrsminister jedenfalls gelernt hat – ich glaube auch, dass er das schon vorher wusste, aber das will ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen –, dass es ein rechtliches Umfeld gibt, das man sich nicht backen kann. Und dass man deshalb auch an einigen Stellen möglicherweise wieder zur Realität zurückkehren muss, das lässt sich sicherlich bei einer Wahlkampfveranstaltung in Offenbach schlechter verkaufen. Aber gelegentlich muss man das anerkennen. Und insofern hätte ich diese Frage hätte ich gern beantwortet: Was es nun war, Unwissenheit oder nicht Unwissenheit? Aber die haben ja noch die Möglichkeit, Herr Kollege Wagner, diese Frage zu beantworten. Ich will aber ein bisschen rauskommen, und das ist mir wichtig, wenn man die Debatte verfolgt, und ich würde gerne wissen, wie viele Bürger, die hier heute zusehen, zu Hause oder hier im Parlament das aufnehmen, Sie haben recht, es gibt keinen Livestream mehr, aber möglicherweise berichtet der Hessische Rundfunk über diese Debatte, wenn man sieht, wo der Frankfurter Flughafen im Vergleich zu seinen Wettbewerbern steht um was wir gerade hier für eine Debatte führen. Herr Kollege Boddenberg, da will ich natürlich auch gerne das aufnehmen, was Sie gesagt haben und Ihr immer wieder zitiertes Erlebnis bei einer Podiumsdiskussion mit einem FDP-Abgeordneten aus Rheinland-Pfalz oder einem Kollegen. Sie waren ja mal, wir haben ja einmal zusammen regiert, und ich kann mich ja auch noch an viele Debatten erinnern. Ich habe die Sachen immer dabei, wie Sie lange Zeit die GRÜNEN beschimpft haben nach dem Motto, die GRÜNEN würden Arbeitsplätze verhindern. Das sind übrigens die gleichen Argumente, die Sie jetzt sozusagen übertragen haben. Auch Frau Wissler, da stand früher nur Herr Kaufmann, aber insofern gibt es da sonst keine Unterfälle. Das ist ungefähr die gleiche Qualität. Aber da sind Sie, Herr Boddenberg, flexibel genug. Ich will Ihnen sagen, ich habe da auf dem Tisch liegen das Gutachten der Wirtschaftsweisen zur wirtschaftlichen Lage der Bundesrepublik. die Kanzlerin hat sich jetzt mit Professor Bofinger ungefähr gemein gemacht, der sagt, wir brauchen eigentlich keine Reformen. Aber alle anderen, die ein bisschen Sachverstand haben, und das war auch einmal lange Zeit der Wirtschaftsflügel der Union, sagen, das, was hier passiert, das Steigen der Lohnstückkosten, die Struktur, das geringe Wachstum, wenn man sieht, wie die Rahmenbedingungen sind, Niedrigzinsphase, Ölpreis, da muss man schon sagen, man sollte wirklich auf die Details achten, und wir verlieren zurzeit an Wettbewerbsfähigkeit. Und das kann man wunderbar am Frankfurter Flughafen ablesen, meine Damen und Herren. Natürlich interessiert das, was wir hier diskutieren, und es ist wichtig, dass wir es diskutieren. Und es ist auch richtig, dass wir Modelle versuchen zu finden, wie man Lärm minimieren kann. Das haben wir gemeinsam gemacht. Das machen jetzt Sie, ein Modell, das ich an einer Stelle nicht für richtig halte. Aber glauben Sie denn ernsthaft, dass das die Menschen, die den Flughafen in Istanbul betreiben oder in Paris oder in London, ernsthaft interessiert, was wir für eine Binnendiskussion führen? Und deshalb, Herr Kollege Boddenberg, hätte ich mir von Ihnen gerade von Ihnen gewünscht, der früher sehr ich sage mal, prosperierende Reden gehalten zum Thema Wachstum gehalten hat, wie Sie es eigentlich mit dem Thema Wachstum halten und wie Sie die Strategie für den Flughafen beschreiben, in der Frage, wie er im Vergleich zu seinen Konkurrenten eine Chance haben soll, in den nächsten Jahren zu wachsen. Und deshalb ist das Beispiel Ryanair ja doch ein Beleg dafür, dass das, was wir geplant hatten, und deshalb haben wir auch den Flughafenausbau unterstützt durch eine weltwirtschaftliche Entwicklung eingebrochen ist, und Herr Schulte und sein Team versuchen auf diese Situation zu reagieren und auch darauf zu reagieren, was Kundenwünsche sind. Deshalb, Kollege Schäfer Gümbel, ich bin bei Ihnen. Man kann und sollte auch über die Frage von Arbeitsbedingungen diskutieren. Ich glaube, das hat Kollege Lenders für uns gesagt, aber es entbindet uns doch nicht von der Pflicht, als dieses Parlament – übrigens, die Fraport AG gehört zu einem Drittel diesem Land – über die Frage zu debattieren, wie Wettbewerbsbedingungen sind. Da muss ich sagen, Herr Boddenberg, bei Ihnen kann man alles kaufen. Die CDU ist ein Gemischtwarenladen. Sie haben alles im Angebot. Jetzt hat gerade vorhin einen Scherz auf gesagt, als, Sie so mit, als Herr Wagner so nett mit Frau Wissler geredet hat, nicht, dass es demnächst noch Schwarz-Grün-Dunkelrot gibt. Dann sagte jemand, das kommt auf keinen Fall in Frage. Das habe ich das letzte Mal vom Ministerpräsidenten gehört, als es um Schwarz-Grün ging. Ich schließe hier nichts mehr aus. Meine sehr ich frage mich, jetzt, sagt Frau Wissler, jetzt sagt Frau Wissler, Sie machen es nicht. Werden Sie nicht zum zweiten Volker Bouffier, Frau Kollegin Wissler. will ich an dieser Stelle sagen. Das ist eine gefährliche Frage. Das müssen Sie machen. Zurück zu der Frage, und ich glaube, da haben wir eine gemeinsame Verantwortung. Es muss auch an diesem Parlament wie die Diskussion über die Frage geführt werden, wie wir Wachstum an diesem Flughafen organisieren. Herr Kollege Boddenberg, da haben Sie leider mit Ihrer Fraktion einen Paradigmenwechsel hingelegt, dass Sie den Plan Feststellungsbeschluss, den Sie in Alleinregierung erlassen haben, wenn ich mich recht erinnere. Es war eine Alleinregierung der CDU, die eine Obergrenze von 701.000 Flügen festgelegt hat. Da haben Sie damals gesagt, auch das kann man im Plenarprotokoll nachlesen, es gibt bei der Frage der Obergrenze der Flugbewegungen – das ist Ihr Lärmdeckel, das war damals die Begrenzung der Flüge –, dass Sie von dieser Struktur, die Sie selbst hier vorgelegt haben, die Sie zu verantworten haben, jetzt abrücken und versuchen, mit den GRÜNEN ein Modell zu finden, was sie jahrelang bekämpft haben. Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Ende. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich weiß, es gibt heute standardmäßig nicht mehr mehr drauf. Ich habe das schon gemerkt bei den Vorrednern. Gemerkt. Und deshalb glaube ich, Herr Kollege Boddenberg, das wäre mal eine Antwort wert. Das hier uns zu beantworten, wie es die CDU eigentlich mit diesem Flughafen hält. ich sage es noch einmal, Bei Ihnen kann man alles kaufen. Jede Position findet sich bei der Union. Das tut nur dem Land nicht gut und dem Flughafen nicht gut, wie Sie hier Politik machen, Herr Boddenberg. Vielen Dank, Herr Kollege Rentsch. Ich erlaube mir nur den Hinweis, dass wir sehr großzügig mit der Redezeit bei allen umgegangen sind. Aber irgendwann ist dann einmal Feierabend. Als Nächstes ist nun Kollege Wilken noch einmal dran. Sie haben noch eine Minute 53 Sekunden. Die Uhr läuft exakt. Danke, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe mich gemeldet, um auf einen Zungenschlag noch zu antworten, den ich hier nicht unwidersprochen stehen lassen will. Herr Boddenberg, Sie haben als Vorsitzender der größten Fraktion hier im Haus und als die große Fraktion, die die Regierung trägt, scheinbar rhetorisch die Frage gestellt, ob wir eigentlich immer noch der Meinung sind, dass wir als Politiker auch nach der Wahl das zu halten hätten, was wir vor der Wahl versprochen hätten. Und Sie haben ausdrücklich auf Nachfrage gesagt, es geht jetzt hier nicht um Detailfragen, sondern um Grundsatzfragen und ich möchte Ihnen diese Frage hier von diesem Platz ausdrücklich beantworten. Ja, ich meine, dass es Verpflichtung von Politik ist, im Wahlkampf nicht etwas zu versprechen, was man danach nicht hält und ich glaube, da sollten wir uns alle als Politikerinnen und Politiker mal wieder dran halten. Zweitens. Sie wissen doch alle hier im Raum, dass die Arbeitskraft in meinem Büro in keinster, Gleise, keinster Weise vergleichbar ist mit der Arbeitskraft, die in einer Ministerialbürokratie zur Verfügung steht. Also hören Sie doch bitte damit auf, dass Sie von uns als Opposition in der Konkretion Vorschläge erwarten, die nur mit einem Aufwand erarbeitet werden können, der vergleichbar ist mit einer Ministerialbürokratie. Unsere Aufgabe ist es, Sie darauf hinzuweisen, wo Sie davon abweichen, was Sie Wählerinnen und Wählern versprochen haben, und Sie darauf hinzuweisen, eben die Kapazitäten im eigenen Apparat zu schaffen, vielleicht wieder dahin zu kommen, weshalb und wofür Sie einmal gewählt worden sind. – Danke sehr. Vielen Dank, Herr Wilken. – Jetzt liegen mir keine Wortmeldungen mehr vor. Ja, – liegen keine mehr vor. Damit sind wir mit der Beratung des Punktes am Ende. Die Anträge Drucksache 19 4107, 4117, 4120 sollen in den WVA. Der dringliche Entschließungsantrag 4123 soll abgestimmt werden, nehme ich an. Auch in Ausschuss. Es besteht Einvernehmen, dann geht auch der dringliche Entschließungsantrag in den WVA.